Willkommen beim neuen messe Wir sind gerade auf dem Weg zur MAC. Ja. Und, Alter, schneller! Alter, du darfst nicht filmen und gleichzeitig... What? Alter, da ist, Baum. da ist ein Baum! Du darfst doch nicht like. gleichzeitig filmen und... mein Gott! Überschlag uns! Nein! Man endet dieser Unfall endlich. Hast Hätten du? wir mal aufgepasst und nicht während der Hort gefilmt. Oh Mann ey, Bildungsauftrag. <lacht> Wo ist Franz eigentlich? Der ist doch auch noch hier gewesen bis eben. <lacht> Franz ist ausgestiegen, macht das auf jeden Fall nicht. Das ist ganz wichtig. Wir sind jetzt in die MAC gerollt und äh, fangen jetzt an... Äh, wir fangen jetzt an zu drehen, würde ich. Ja. Oder? <lacht> so jetzt sind ich dann einfach der daneben steht wieder nichts sagt und irgendwelche Gesichtsausdrücke gemacht. So jetzt sind wir also da auf der Mac und wir haben netterweise Presseausweise. Die wir allerdings nicht auf der Konnichi bekommen haben, weil wir angeblich keine journalistische Arbeit machen. Um uns diese Dinger jetzt also zu verdienen, werden wir richtig investigativ vorangehen. Journalismus bezeichnet die periodische, publizistische Arbeit von Journalisten bei der Presse, in Online-Medien oder im Rundfunk mit dem Ziel, Öffentlichkeit herzustellen. Zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Journalismus hier, blablabla. Hallo, schönen guten Tag, wie ist das passiert? Wir müssen dafür eine Öffentlichkeit herstellen. Eine Öffentlichkeit. Ich habe mir bei einem Tanzturnier den Fuß gebrochen. Ich bin umgeknickt. Das war auf der Konichi wahrscheinlich? Nein, es war auf einer ganz... Auf der Konichi, Konichi hast du dir dein Bein gebrochen. <lacht> Wir betreiben hier investigativen Journalismus und ich sage mal, dass der Finger oben würde ich ja tun loben. Okay. Und die Frage wäre die Nummer eins: äh, Ist die Perücke selbst geklüppelt? Und wenn ja, davon, davon vielleicht mal ein Haar rauchen. Entschuldigung, äh, wer ist denn das? Wer ist denn das gerade? Äh, Minori. War, war die auch auf der Konichi? Äh, ich war Aber ich bin mir nicht sicher. Aha! Wie kommt man auf die Idee, ein Kostüm selber zu nähen? Ich habe es nicht selber genäht, ich habe es gekauft. Ich weiß. Woher wissen Sie das? Geraten. Wir sind heute investigativ unterwegs und ich wollte nur mal fragen, wie kommt man dazu, leidenschaftlich dem Vomitus zu fröhen? Welchen Dem Vomitus zu fröhen. Ihr spielt mit Erbrochenem. Warum? Wie kommt man dazu? Ist halt da, ne? ja. <lacht> Ihr seid doch diese Cotsplayer, von denen wir alle reden, oder? Genau, richtig. <lacht> Toiletten für Aussteller, Toiletten für die Vögel. Wo gibt's denn die Pressetoiletten? Weißt du schon als Einschnitt? Nein. Das äh, finde ich das besonders schön. Oh. M <lacht> äh, hallo, ich bekomme ein Buch von der Seite Was nee, ist das? Ist, das? das ist mein Interview, bitte. Ne, ich wollte einfach nur auch Informationen. Ich, ich so bin so investigativ unterwegs. Ein Buch mit Mikrofon und äh, hallo. Äh, Sprecht sprech einfach weiter, ich sammle nur Informationen, investigativ. Okay, okay also Ich, ich ja. wollte nur noch fragen, wie du zum Zeichnen gekommen bist, zu deinem Chibi-Style? Oh. Ich wollte das übrigens auch wissen. Schon mal schlecht angeguckt worden, gemustert okay, von oben nach unten. Einmal in, in Kassel, auf der Konnichi, wo ich ganz komisch angeguckt. Konnichi soll aber nicht die beste Messe sein, weil die haben uns keinen Presseausweis gegeben. Oh nein. Thema Mensch zweiter Klasse. Wir sind die zweite Klasse hinter, der, hinter den Ausstellern. Die Aussteller haben sogar eigene Toiletten und wir nicht. Wir Presseleute. Oh, das ist echt mies. Das ist, das das ist fies, ist oder? Nicht, ja, das ist echt mies. Ich meine, jetzt müssen wir auf dieselben Toiletten gehen wie der Pöbel. Der Charakter zieht diese Spritzen raus, sticht sie in ihre Opfer und saugt denen dann das Blut aus. Und wenn sie, sammelt das hier hinten in den Flaschen und wenn sie es dann trinkt, dann kann sie sich in die Opfer verwandeln. Voll lustig. Seid ihr diese Cosplayer, von denen wir mal alle reden? Ja, ich schon. Guckst du, guckst du auch diese, diese Cartoons? Animes, ja. Ani... An... Animes. Animus. Animus. Animes. Ja, also das war jetzt die Photo action Konichi ne? Ihr hättet die Stars haben können. Jetzt ist die MAC gefüllt mit Berühmtheiten, die zwar kein eigenes Klo haben, aber ich kann meinen Finger nicht mehr gerade halten. Ich glaube, das ist wirklich nicht gesund. Und damit gebe ich zurück. Anime. Anime. Anime. Anime. Anime. Anime. Anime Animu. Anime Animus Anime Animus Anime immer noch Annie Annie Hall Otaku oh, Danke fürs Gespräch. Wie findet ihr denn meinen Cosplay? Das ist gut. Sympathisch. Ja. Wisst ihr, was ich darstelle? Nein. Ich bin heute als Hurensohn unterwegs. Entschuldigung, Annie Aurora. <lacht> What? Hallo! Bist Hallo. Hallo. du Zayuri? Ja. Juri huhu! Was? Juri huhu! Hi, hi. Juri huhu! Juri! Hu, Juri huhu! Bitte, ich, bitte nicht so ich, ich, ein Schaubild. Nee, ich hab vorhin schon zu meinem Kameramann gesagt, ich muss mir einen Bart abrasieren, ich muss aussehen wie Zayuri. Okay. Juri huhu! Hm. Und was soll das jetzt? Uh. Ich bin so gespannt Und auf die Stimme. Ihr auch? So, der Mann ist gut. Geil. Nein. Hi. Wer bist du denn? Warum sind eure Sicherheitsverkehrungen auf dieser Messe wesentlich besser als auf der Gamescom? <lacht> Wenn ich mich hier auf die Bühne schleichen würde, dann würde ich mir ja echt... Äh, naja, das Problem ist, die Messe hat keine Security mehr gefunden nach der Gamescom. Das okay. okay. war denen zu gefährlich, ja. sie haben Angst vor mir. Ja. Ihr habt jetzt hier Angst vor dem Andrang der Leute, also es ist wirklich überfüllt heute, ich kann das von verstehen. Ja, die Frage ist, was ich mich frage ist, ist es eine sechsjährige Bewerbung von dir? Du schreibst ja auch unter jedes Video, ich frage mich, was... Was verfolgst was was du für ein Ziel? Was ist das Endgame? Oder hilft es dir wirklich? Also, wenn es dir wirklich hilft? Nee, aber das ist eigentlich eine gute Frage. In der Position bin ich wahrscheinlich eher wie der Joker, dass ich einem Auto hinterher renne, ohne zu wissen, warum ich das tue. Könnt ihr, raten, könnt ihr euer Ding, was so zwischen euch beiden hier so. Funkelt, Sparkel! Ja. Kannst du das mal erklären? Also du bist häufiger im Prömmelsbereich? Oh. Nostarafu ist das! Er ja! Er war doch, er war doch erst vor er kurzem bei uns! Er ist Er, stand, er stand ah. jedes Jahr unser Almost Döding! Du bist da. erst jetzt ja. Immer wenn nee, wir dabei ist Immer wenn Kennst du die Konichi? Nee. Ich auch nicht. Nie gehört. Nie gehört das Ding. Nie gehört. Seid ihr von der Konichi? Wir, wir sind Presse. Ach Hast du unser Magazin vielleicht schon mal gehört? Lügen heißen wir. Wir waren in den letzten Monaten ja. in aller Munde. Ja. Lügenpresse. Genau. Ja, ja, kennst ja, du uns? Hört man oft. Ja. Ich habe Interesse, Cosplayer zu werden. Was muss ich tun? Geld einplanen. Geld <lacht> einplanen Geld. und vor allen Dingen planen. Geld. Management. Ich, ich habe hier so einen so so so Haufen gekriegt. Kann ich damit was anfangen schon, oder? Kommt drauf an, welchen Charakter du cosplayen möchtest. Hm. Würde ich jetzt sagen. Okay. Also prinzipiell kann man auch mit den kleinsten Dingen was anfangen. Man kann kleine Dinge in ganz, ganz große Dinge verwandeln. Das ist she said. Ich muss sagen, ich habe in der Medienszene ein großes Vorbild. Wenn ich da bin, wo er ist, dann kann ich wirklich von mir behaupten, ich habe es geschafft hier. Gunnar Krupp, der gibt Autogramme. Von 14.45 Uhr bis 14.45 Uhr, wenn man da ist, hat man wirklich was erreicht. Ich hätte die Idee, es gibt ja so Multiplayer-Online-Shooter, wo man sich gegenseitig abknallt und so. Ich finde, das ist nicht so geil, dass man da unendlich Leben hat. Ich habe die Idee. Wait, man haben könnte wir auf der mal geschnackt? Maybe it would be very good if you only have one life. But isn't that what this World Battle Royale Genre is about? Was is that? Haben wir? Nee, quatsch, ein Typ aus. Ein Typ hat mir genau dieses, ist auf jeden Fall genau mit diesem Pitch auf mich zugekommen, der war aus, fuck, was ist Lithuania auf Deutsch? Keine Ahnung. Egal. Let's ja. This again. Oh, yeah. Englisch jetzt oder? Nee. Nee. Also einfach, dass du nur ein Leben hast. Mhm. Kurze Frage. Ja. Du machst doch diese, diese Gaming-Songs. Wunderschön. Du musst das hier reinsprechen. Du machst diese Gaming-Songs? Ja. Äh, hättest du vielleicht mal Interesse daran, den Watchdog-Song zu covern? Den Watchdogs, Wie ist denn der Watchdog-Song? Kennst du nicht? Nee, den nicht? Ja. Watchdogs, kauf dir Watchdogs, das neue Watchdogs, das kommt raus. Voll oh, geil! Ja? Ich ja, habe gerade ganz der kurz der einmal angesprochen, was geht hier vor sich? Sie will den Watchdog-Song covern. Das erlaube ich nicht. Warum denn nicht? Das ist Copyright. Ist das Ist dein Song? Ja. Was? Ja. Ja? ja. Aber wir müssen in die Nase sprechen. Ja, ist das was? dein Song? Ja. So ein bisschen näher dran bist du auch. Dein Song? Auf jeden Fall warst du ein sehr guter Interviewpartner, ich würde dir jetzt einfach mal ein Kleines Geschenk mitgeben. Das ist hier so ein kleiner Sack, wenn du irgendwie unterwegs, wenn du gerade mal einen Beutel brauchst oder so. Ach, was. Das, das ist geil. <lacht> ja. Der nimmt keinen Platz weg. Fett. Ja. Was denkst du, woran Pool gestorben ist? Pool ist nicht gestorben. Pool kann nicht sterben. Oder ist er Deadpool? <lacht> hast du es echt nicht gemerkt? <lacht> hast du es wirklich nicht, oder? Ich war mir, mir ganz nicht sicher. <lacht> Konnichi, ja. warum habt ihr uns keinen Presseausweis gegeben? Das weiß ich schon leider nicht. Ich bin leider kein Aussteller. Bitte ins Mikrofon. Ich bin leider kein Aussteller, ja? So. Geht das? <lacht> Geht das? Mhm. Warte. Ist hier der so? Armel besser? So. So. Mhm. Ähm, hallo, von welchem Cartoon ist denn dieses Faschingskostüm? Also das hier ist aus dem, aus also einem Spiel, und zwar Tales of Hysteria. Ja. Okay, danke. <lacht> danke. <lacht> Entschuldigung, wir machen äh, investigative Interviews. Hättet ihr kurz Zeit? Ich bin selber da, um zu flyern. Wie bitte? Ich bin selber da, um zu flyern. Ach so. Da reinsprechen. Ich bin selber da, hier, um gerade zu flyern. Ah, okay. Was hast du gesagt gerade ist das Absurdeste, was du schon mal gefragt wurdest oder gesagt? <lacht> Also das, ähm, Ich war mal unterwegs und dann kam so ein Typ auf uns zu und hat so gesagt, ja, äh, ihr stellt nichts mit eurem Leben an und das Land geht wegen euch den Bach runter. Bist du der Meinung, dass das Land wegen dir vor die Hunde geht? Auf keinen Fall. Also gerade durch uns ähm, wird das Land wieder wach. Ich meine, bevor jemand einfach nur gelangweilt irgendwo in seinem Zimmer hockt, so kann er sich inspirieren lassen, so kann er überlegen, hey, das will ich auch mal machen. Dadurch kann der Konsum angeregt werden und dadurch wird alles gesteigert. Also, ja. Dankeschön. Ihr von der DOKUMI äh, nehmt ihr auch Journalisten an, also Leute, Ja klar, da gibt es auch Pressetickets. Journalistische Berichterstattung, genau die Pressetickets raus. Geben auch Pressetickets raus. Das Wichtigste für uns ist allerdings... Du darfst gerne behalten. Ist. Achso. Es. Ah, okay, okay. Das ist dein Halter. ja. ja. Äh, ähm, das äh, Wichtigste für uns ist aber allerdings, dass natürlich auch am Schluss eine Berichterstattung zustande kommt. Natürlich. Na, wir haben schon natürlich. Auch? Ja, okay. Entschuldigung, eine kurze Frage. Ich habe vorhin deine äh, Freundin hier interviewt und die hat gesagt, du hättest dein Cosplay nicht selbst genäht. Was hältst du davon? Na, das das ist eine Lüge. Wie bitte? Das ist eine Lüge. Hast du vorhin gelogen? Nein. <lacht> ich, ich bin investigativ unterwegs. Habt ihr eure Sachen selber genäht? Ja, ja, also mehr oder weniger. Wie bitte? Warte, hier rein. Mehr oder weniger, ja. Was? <lacht> <lacht> Nein, niemals. sieht geil aus. Geil, ja? Ja. <lacht> ich ich, ich mache so ein um, Detroit Become Human Cosplay aber mein Ring ist verrutscht und er ist kein Ring, sondern ein Mikrofon. Entschuldigung, können wir jetzt Hier? Soll ich das machen? Ja. Einfach Entschuldigung, kennt ihr die konizi Ja. Die konnizi messe ja. Wie findet ihr denn, dass da seriöse Journalisten da nicht zugelassen sind? <lacht> Hallo, Entschuldigung? Ach, scheiße. <lacht> das hat mir doch schon... Wo hast du das Ding jetzt hingeklickt? Hallo, Entschuldigung. Kennt ihr, kennt ihr die konizi Natürlich. Ja. Findet ihr das auch so empörend, dass die keine exklusiven, investigativen Journalisten zulassen? Sehr, sehr. Wie bitte nochmal? Die Konizzi lässt Journalisten nicht zu, aus der Messe. Nochmal bitte, ich hab's nicht ganz verstanden. Die Konizzi lässt aus der Messe keine investigativen Journalisten In In zu. Investigativen? In hm? Machst du dich gerade mich lustig? In West ich bin Profi. <lacht> ich bin Profi. Ich bin auch ein Profi. Auf einer anderen Art. Oh, oh, oh, ich merk schon. <lacht> ah, äh, voll gut. Kannst du mal vorlesen, was also auf ein, dem T-Shirt So. Deine Gomu Rayta, Gomu Kameramia! Schummo plus Ultra. Gomu Gomu Kamehameha, sind ja alle Sachen auf einmal. Catch em Wada wada Was ist jetzt schon... Hast ein Tweet von Komm eben? kommt her, eine genau Frage. Baby Jean was not my lover. She's just a girl that claims I am the one. But the kid is not my son. Filho... She's just a girl who claims that I am the one but the kid is not my son. noch zu Ende tanzen lassen. Das ist das, ist das wieder ein was? Ja, aber was? das ist einfach Hammer. wieder so ein Ding, wo du in zehn Jahren wirst du das dir angucken und sagen, Gott, war ich ein Schmock damals. Jetzt Das haben sie vor zehn Jahren auch schon zu mir gesagt. Das haben sie vor zehn Jahren, das ist die einzige richtige Antwort. Okay. Einfach, meiner Meinung ist, dabei bleiben. Irgendwann... So, deine Frage. Irgendwann. So, das war sie also, die MAC in Erfurt. Kann man zusammenfassend sagen, wesentlich besser als die Konichi, wesentlich journalistenfreundlicher auf jeden Fall. Äh, würdet ihr nicht auch sagen, ihr, ihr habt ja auch im Vorgespräch schon gesagt, ne, die, die Konichi ist nicht so geil wie die MAC, richtig? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ja. Also die MAC ist wesentlich besser hier. Haben wir, haben wir investigativ herausgefunden, journalistische Arbeit getan und das Ergebnis, Fazit, die MAC ist besser als die Konichi. Nicht nur das, es nicht viel dumm. angenehmer. Auch nicht so weit weg. Ja. Ist nicht so weit weg. Die, die Gesellschaft hier ist hier komplett in Ordnung. Freunde auf der Bühne, da konnten sie sich alle auf ihren kleinen Kissen da hinschillen, das ne. sah total geil aus. Hier kann Mensch noch Mensch sein, ne? Ja. Und Journalist noch Journalist. Auf Wiedersehen. <lacht> Ich brauche mit einem das ist okay. Komm, oh. <lacht> <lacht> Okay.